Das heißt für WordPress zeige ich jetzt quasi mal das normale System, relativ ähm, nackt. Wir haben jetzt hier die, die Startseite vom aktuellen Theme, das heißt das ist ähm, ein relativ rudimentäres einfaches Design und wir gehen gleich mal direkt ins Backend, weil wir haben nicht viel Zeit. So, während er das lädt, kommt eine kurze Erklärung. Also WordPress ist primär eigentlich ein Blog-System, wird aber jetzt auch als CMS benutzt. Und ähm, wenn man quasi sich bei WordPress einloggt, kriegt man erstmal eine generelle Übersicht, was gerade in dem System so funktioniert. Also quasi äh, die letzten Kommentare, überhaupt die Übersicht, wie viele Beiträge und ähnliches erstellt wurden. WordPress ist... Ähm, gedacht als sehr einfaches System. Das heißt, die ähm, Management und ähm, Inhalte einfügen ist quasi jetzt für die, für die Endanwender gedacht. Das heißt, man hat jetzt hier ähm, einen visuellen Editor als Standard vorgegeben und hat jetzt zum Beispiel einfache Formatierungsrechte, kann jetzt auch äh, quasi Bilder relativ schnell einfügen, die, quasi, die man quasi auswählen kann und ähm, dann jetzt einfach in den Content einfügt und kann die halt dann im Content auch nochmal irgendwo anders platzieren und äh, das gleiche geht auch mit Seiten das heißt äh, wir haben eine Trennung zwischen äh, Beiträgen, die chronologisch geordnet sind und äh, Seiten, die quasi Impressum, Kontakt und ähnliche Seiten sind und ähm, zum Installieren einer Extension ist das Problem wir haben normalerweise haben wir ähm, wird das alles online installiert. Das geht momentan hier nicht so einfach. Deswegen äh, kann ich jetzt nur jetzt mal ähm, das aktivieren. Das heißt, normalerweise hat man hier bei, bei WordPress die Möglichkeit, ähm, eine Suche zu benutzen, die das Online-System von WordPress abfragt, und um dort halt einfach Plugins und Designs zu installieren. Wir gehen jetzt, mal, wir gehen jetzt aber dann aus, wir haben, das, wir haben das schon runtergeladen und aktiviert. Das heißt, wir können jetzt hier einfach quasi ein Plugin, was installiert wurde, einfach aktivieren. Und haben das sofort im Backend dann zu sehen. Hier ist jetzt zum Beispiel oben im Text, das ist ein sehr einfaches Plugin. Und ähm, um jetzt mal zu zeigen, wie man ähm, die Nutzer quasi die, ähm, die das Vier-Augen-Prinzip ähm, umsetzt, brauchen wir erstmal noch einen zweiten Benutzer, den wir mal kurz anlegen müssen. So, dem geben wir jetzt niedrigere Rechte. Das heißt, der kann später keine Artikel veröffentlichen, sondern muss die zuerst äh, uns zuarbeiten. So, Passwort fehlt. So, jetzt können wir uns hier als dieser Nutzer ähm, abmelden, loggen uns jetzt als der neue Benutzer ein und haben jetzt natürlich wie man sieht hier drüben ein deutlich reduzierteres Becken, das heißt er kann nicht viel falsch machen und kann jetzt zum Beispiel hier neue Beiträge erstellen Hat natürlich jetzt auch keine Bild-Upload-Möglichkeit, weil die Bilder werden, würden sofort veröffentlicht werden. Deswegen muss das aber revisiert werden. Deswegen geht das nicht sofort. Man kann zum Beispiel jetzt hier einen ähm, längeren Beitrag hinschreiben. Und, aber das Besondere ist, der kann das nur zur Revision vorlegen. Der kann das nicht von sich aus veröffentlichen. Das heißt, wir legen den jetzt zur, zur Revision vor. Das heißt, in der Übersicht steht hier offen. Wir loggen uns jetzt wieder aus, loggen uns wieder als Admin ein. und haben jetzt bei den Beiträgen quasi den seinen Beitrag, können den jetzt hier ähm, wieder ähm, verändern, noch was hinzufügen, Bilder einladen und haben dann quasi die Möglichkeit, diesen Beitrag zu veröffentlichen. Danach ist also er dann quasi für jeden ähm, im Netz einsehbar. Okay, so spielt es so unsere Kurzvorstellung zu WordPress. Vielen Dank.